Die Abbildung zeigt die Beziehung zwischen der arbeitssystemspezifischen Beschreibung logistischer Abläufe im Durchlaufdiagramm und der auftragsorientierten Darstellung in Gestalt eines Fertigungsauftragsdiagramms. Das Fertigungsauftragsdiagramm zeigt den Durchlauf eines Auftrages C mit seinen vier Arbeitsvorgängen. Im Durchlaufdiagramm für das Arbeitssystem 3 hingegen wird das Zu- und Abgangsverhalten sämtlicher Aufträge abgebildet, die dieses Arbeitssystem durchlaufen. Der an Arbeitssystem 3 bearbeitete Arbeitsvorgang C3 ist als Durchlaufelement in beiden Darstellungen enthalten, sodass über diese Brücke eine Verbindung zwischen Kundenauftrags- und arbeitssystemorientierter Sichtweise logistischer Prozesse geschaffen wird. Die Durchlaufelemente stellen somit eine einheitliche Basis für alle Sichtweisen dar, sodass damit eine wesentliche Voraussetzung für einen ganzheitlichen Controlling-Ansatz gegeben ist. Das Durchlaufelement des Auftrages C schließlich findet sich auch bei den Auftragsdurchlaufanalysen wieder. Bei diesen Analysen wird das Termin- und Durchlaufzeitverhalten über alle Aufträge oder für ausgewählte Auftragsgruppen statistisch ausgewertet.